Anna ist ein Fan von Demokratielaboren der Open Knowledge Foundation, da diese Tools und Methoden entwickelt haben, um digitale Jugendarbeit weiterzuentwickeln. Ihre Empfehlung für die digitale Jugendbeteiligung? Keine Angst und einfach ausprobieren. Was für Anna gar nicht geht, ist, wenn nicht darauf geachtet wird, dass sich alle beteiligen können. Tools müssen so gewählt werden, dass sie im Sinne der Beteiligung und Inklusion sind.